Die Selbstregulationskompetenz ist die Fähigkeit einer Person, mit der sie ihren eigenen Lernprozess und ihr eigenes Lernverhalten durch den Einsatz ganz verschiedener Strategien selbstständig zu planen, zu überwachen und gegebenenfalls zu regulieren in der Lage ist. Dabei ist ein hoch selbstregulierter Lernender in der Lage, sich Informationen selbstständig, reflektiert und effektiv erschließen zu können, indem er sich selbstständig Lernziele setzt, indem er geeignete Lernstrategien auswählt und einsetzt, durch die er beispielsweise Informationen im Arbeitsgedächtnis halten kann, also beispielsweise durch die Memorierstrategien, indem er aktiv Informationen immer wiederholt. Durch diese Lernstrategien er aber auch in der Lage ist, Informationen aktiv auszuwählen, sprich zu selegieren und im Arbeitsgedächtnis zu organisieren, also auf das Wesentliche zu reduzieren und die Informationen auf das Wesentliche zu verdichten bzw. zu größeren Sinnzusammenhängen, zusammenzufassen, wie bei den Transformationsstrategien. Oder durch die er eigentlich in der Lage ist, Informationen mit seinem bereits gespeicherten Wissen, mit seinem bereits gespeicherten Vorwissen zu vernetzen, und somit sind Strukturen eigentlich in einkommenden Informationen herauszuarbeiten, aktiv zu konstruieren. Und darüber hinaus ist natürlich ein selbstregulierter Lernender in der Lage, diese Prozesse der aktiven Informationsverarbeitung stetig zu beobachten, stetig zu bewachen und zu bewerten, um gegebenenfalls Veränderungen in seinem Vorgehen und damit in seinem Lernprozess vornehmen zu können, falls er merkt, dass er seine selbstregulativ gesetzten Ziele eigentlich nicht erreichen kann. Die Frage ist nun, wie kann ich eigentlich diese Kompetenz, wie kann ich diese Teilkompetenzen eigentlich durch meinen Unterricht fördern? Was muss ich eigentlich dafür tun? Musik Ganz grundsätzlich bewegt sich die Förderung der Selbstregulationskompetenz unserer Schülerinnen und Schüler zwischen den Polen der sogenannten expliziten, das heißt direkten, und der impliziten, das heißt der sogenannten indirekten Förderung. Die explizite Förderung setzt dabei eigentlich beim Lernenden an, um letztlich eine Optimierung seines Lernverhaltens zu erzielen. Das heißt, bei dieser Strategie steht die bewusste Besprechung, die bewusste Einübung von... Planungs-, Überwachungs- und Regulationsstrategien, sowie die bewusste Besprechung und Einübung von Memorie, von Transformations-, von Elaborationsstrategien im Vordergrund. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler werden bei diesem Vorgehen zum Beispiel darin einfach geschult, wie sie ausgehend von der Analyse einer an sie gestellten Aufgabe, wie sie ausgehen einer Analyse der darauf bezogenen kognitive Vorwissenskomponente, sich Ziele für ihr Lernen setzen könnten. Oder sie werden darin geschult, wie sie ihren eigenen Lernprozess, zum Beispiel durch den Einsatz von Lerntagebüchern, beobachten oder bewerten können. Oder sie werden darin geschult, wie sie aus der Fülle neuer Informationen die wichtigsten Informationen selegieren können, wie sie die Fülle neuer Informationen organisieren können. Dagegen geht es bei der impliziten Förderung darum, das selbstregulierte Lernen, also das Planen, das Überwachen, das Regulieren von Lernprozessen, aber eben auch die Auswahl und den Einsatz bestimmter Lernstrategien durch eine gezielte Gestaltung der Lernumgebung zu ermöglichen, aber eben auch anzuregen. Besonders erfolgsversprechend im Hinblick auf eine nachhaltige Strategieförderung ist dabei die Kombination dieser beiden Fördermaßnahmen, da letztlich eine direkte Fördermaßnahme, also eine implizite Strategieförderung, viel zu abstrakt wäre. Das heißt, den Schülerinnen und Schülern würde eigentlich der Transfer ihrer erlernten Strategien viel, viel schwerer fallen. Das heißt, es würde ihnen schwerer fallen, ihre erlernten Strategien auf einem anderen Kontext, außerhalb der im Unterricht behandelten Kontexte, letztlich anzuwenden. Andererseits überfordern ausschließlich indirekte Fördermaßnahmen die Schülerinnen und Schüler kognitiv dass sie ohne Kenntnis von förderlichen Strategien, insbesondere am Beginn der indirekten Förderung, nicht in der Lage wären, mit ihrer Planungs-, mit ihrer Überwachungs-, mit ihrer Regulationsautonomie adäquat umzugehen. Damit würde ihr Lernen uneffektiv. Sie würden uneffektiv eigentlich bei ihrem Lernprozess handeln, dass sie aufgrund der Beschränkung ihres Arbeitsgedächtnisses kognitiv überlastet werden. Und sie würden vielleicht im Sinne des versuchs irrtums eine... Aufgabe zufällig lösen, wollen aber ihre Arbeitsgedächtniskapazität bei dieser indirekten Förderung auf strategisch unrelevante Dinge vergeuden, die ihnen eigentlich zum Erlernen einer selbstregulativen Strategie wiederum fehlen würden. Daher sollten wir als Lehrkräfte den Einsatz selbstregulativer Strategien so lange unterstützen und begleiten, aber eben auch fördern, bis unsere Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, ihr Lernen wirklich selbstständig zu regulieren. Sprich, wir sollten als Lehrkraft die Förderung der selbstregulativen Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler so lange steuern und auch strukturieren, bis wir merken, dass unsere Schülerinnen und Schüler zunehmend in der Lage sind, die von uns intendierten Strategien selbstständig auszuführen. Das heißt, schrittweise sollten wir jedoch entsprechend des Fähigkeitsniveaus unserer Schülerinnen und Schüler unsere Anleitung, unsere Steuerung, unsere Strukturierung zurückfahren. Und Schritt um Schritt die Regulation des Lernprozesses in die Hände unserer Schülerinnen und Schüler geben und damit mehr und mehr auf eine indirekte Förderung setzen. Um diesen Lernprozess des Erwerbs, der selbstregulativen Strategien und auch Kompetenzen zu unterstützen, sollten wir dabei auf einige empirisch fundierte Gelegensbedingungen achten. Musik Die Unterstützung des Erwerbs, der selbstregulatorischen Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler ist besonders wirksam, wenn nicht nur die Selbstregulation an sich gefördert wird, sondern wenn wir diese mit fachspezifischen Inhalten verknüpfen und uns dabei an authentischen Inhalten orientieren, die im Besonderen mögliche Nutzungs-, aber auch Anwendungskontexte unseren Schülerinnen und Schülern vor Augen führen. Deshalb betten Sie die Förderung der Selbstregulationskompetenz unserer Schülerinnen und Schüler in Ihren alltäglichen Unterricht ein. Also verbinden Sie Ihre unterrichtlichen Inhalte, um die es im Hinblick auf die fachspezifischen Kompetenzen und Lernziele geht, mit selbstregulatorischen Strategien, die letztlich Ihren Schülerinnen und Schülern helfen können, mit diesen Inhalten kompetent umzugehen. Also zeigen Sie Ihren Schülerinnen und Schüler an konkreten Inhalten ihres Unterrichtsfachs, den Problemlösewert einer bestimmten Strategien, erleichtern sie ihren Schülerinnen und Schülern den Transfer der erlernten Strategie dabei in einen bestimmten Anwendungskontext ihres Unterrichtsfaches. Diese Integration ermöglicht es wiederum, dass ihre Schülerinnen und Schüler die Anwendung selbstregulatorischer Strategien in Einklang mit den Anforderungen verschiedener Aufgaben bringen und dabei erkennen, welche Strategien in welchem Kontext und bei welcher Aufgabe und Anforderung eigentlich besonders erfolgsversprechend ist und wie diese Strategie in diesem Kontext optimal wiederum umgesetzt werden kann. Sensibilisieren Sie Ihre Schülerinnen und Schüler für die Relevanz einer Strategie und nutzen Sie Dabei für die Aktivierung Ihrer Schülerinnen und Schüler ein aus der Perspektive Ihres Unterrichtsfaches besonders authentisches, aber gleichzeitig für Ihre Schülerinnen und Schüler besonders gegenwarts- und alltagsbedeutsames Problem. Und insbesondere nutzen Sie dabei ein Problem, bei dem Ihre Schülerinnen und Schüler schon in groben Zügen sehen und verstehen, wohin sie eigentlich gelangen möchten, aber eigentlich nicht wissen, wie aber dennoch gleichzeitig merken, dass der Einsatz einer bestimmten selbstregulatorischen Strategien Ihnen Möglichkeiten eröffnen könnte, die Ihr Leben sicherlich bereichern würde. Erklären Sie Ihren Schülerinnen und Schülern, wie eine bestimmte selbstregulatorische Strategie auszuführen ist wann und wo sie anzuwenden ist, warum und wozu diese Strategie wichtig ist. Informieren Sie bei dieser Erklärung Ihre Schülerinnen und Schüler über die Wirkung, über die Vorzüge, über die Nachteile einer Strategie und machen Sie ihnen die Anwendungsbedingungen klar. Sprich, machen Sie Ihren Schülerinnen und Schülern klar, warum eine bestimmte Strategie in einer bestimmten Anforderungssituation besonders vielversprechend, besonders eigentlich, erfolgsversprechend ist. Da insbesondere die kognitiven und metakognitiven Facetten des Plans, des Wiederholens, des Überwachens, des Elaborierens oder Organisierens oder des Regulierens nicht offen beobachtbar sind, Müssen Sie diese Facetten explizit machen, damit Ihre Schülerinnen und Schüler eine kognitive Vorstellung von der zu erwerbenden Zielstrategie, von der zu erwerbenden Zielfertigkeit gewinnen können. Demonstrieren Sie daher die Verwendung, zum Beispiel einer organisationalen Lernstrategie, wie dem Unterstreichen von wichtigen Textpassagen. Verbalisieren Sie dabei Ihre handlungsleitenden Gedanken. Also denken Sie laut darüber nach, innerhalb des Klassenraums, warum eine bestimmte Textpassage für Sie wichtig ist und Sie sie deshalb unterstreichen. Denken Sie laut darüber nach, warum Sie einer bestimmten Information einen besonderen Wert beimessen, einer anderen Information jedoch nicht. Üben Sie im Anschluss an Ihre Erklärung an die Demonstration Ihrer Zielstrategie, genau diese Strategie an einfachen und prototypischen Aufgaben. Geben Sie Ihren Schülerinnen und Schülern dabei viel Anleitung, viel Rückmeldung und bei etwaigen Fehlern immer wieder ein korrigierendes Feedback. Und variieren Sie dabei mit der Zeit auch den Schwierigkeitsgrad Ihrer gestellten Aufgaben. Also gehen Sie über, zunehmend schwieriger werdende Aufgaben zu stellen. Variieren Sie aber auch mit der Zeit den Kontext einer Aufgabe und auch die Bedingungen in einer Aufgabe, unter denen die Strategie letztlich anzuwenden ist. Diese Variationen können dazu beitragen, das internalisierte Handlungsmodell einer selbstregulatorischen Strategie in eine flexible Prozedur zu überführen, die letztlich den Transfer unterstützt, sodass ihre Schülerinnen und Schüler auch bislang unbekannte Aufgaben genau mit ihrer intendierten und vermittelten Strategie lösen können. Versuchen Sie zu Beginn Ihrer Strategieintervention zunächst mit externen Hilfen, wie zum Beispiel der Auswahl einer einfache Aufgabe oder durch Ihr Unterstützungsverhalten in Form Ihrer Rückmeldung und Ihres Feedbacks, sowie Ihrer angebotenen Korrekturen die kognitive Belastung des Arbeitsgedächtnisses Ihrer Schülerinnen und Schüler möglichst gering zu halten. Bauen Sie aber mit zunehmendem Fortschritt beim Erwerb selbstregulativer Fähigkeiten Ihre Hilfe schrittweise ab und übertragen Sie die Verantwortung für den Lernprozess verstärkt in die Hände Ihrer Schülerinnen und Schüler, um so stufenweise eine Lernumgebung zu schaffen, die die erworbenen selbstregulativen Kompetenzen und Fähigkeiten Ihrer Schülerinnen und Schüler herausfordernd und aktiviert, damit diese nicht verkümmern. <Musik> Wenn die Zeit gekommen ist und Sie das Gefühl haben, dass Ihre Schülerinnen und Schüler die von Ihnen intendierten, selbstregulativen Strategien selbstständig ausfüllen können, dann gehen Sie über zu einer indirekten Förderung. Innerhalb dieser Förderung versuchen Sie doch einfach mal, verschiedene Formen des kooperativen Lernens einzusetzen und achten Sie darauf, dass Ihre Schülerinnen und Schüler auch wirklich zusammenarbeiten. Lassen Sie doch also den Lernprozess Ihrer Schülerinnen und Schüler in einer Partnerarbeit reflektieren. Lassen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler sich gegenseitig Peer-Feedback geben. Lassen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler doch in einer Gruppe sich selbst Lernziele für Ihr Lernen setzen. Prompten Sie aber auch Ihre Schülerinnen und Schüler zum Einsatz selbstregulativer Strategien. Das heißt, reden Sie sie explizit zum Strategieeinsatz an, also fordern Sie Ihre Schülerinnen und Schüler zur Nutzung transformationaler Strategien auf und damit zur Organisation neuen Wissens, indem Sie sie einfach mal eine Mindmap erstellen lassen. Stellen Sie Fragen, die an das Vorwissen Ihrer Schülerinnen und Schüler andocken, die das Vorwissen Ihrer Schülerinnen und Schüler aktivieren und fördern Sie damit die Integration neuen Wissens in das Vorwissen Ihrer Schülerinnen und Schüler. Erzeugen Sie in Ihrem Unterricht aber auch kognitive Konflikte und Widersprüche, und stellen Sie in Bezug auf diese Widersprüche und Konflikten Ihren Schülerinnen und Schülern komplexe, offene, wenig strukturierte Aufgaben und Probleme, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise bearbeitet werden können, die aber auch mehrere Lösungen, mehrere Lösungswege zulassen. Das heißt, geben Sie Ihren Schülerinnen und Schülern Aufgabenstellung, die zum Nachdenken, die zum Diskutieren anregen und die nicht sofort eine erkennbare Lösung haben. Und überlassen Sie im Kontext dieser Probleme Ihren Schülerinnen und Schülern die Verantwortung für die Strukturierung und Regulation Ihres Lernprozesses. Räumen Sie Ihren Schülerinnen und Schülern also größtmögliche Entscheidungsfreiheit und Autonomie für Ihr Lernen ein. Im Kontext dieser Freiheit und Autonomie sind Ihre Schülerinnen und Schüler angehalten, Ihr Lernen selbst zu planen, sprich eigene Ziele zu setzen, geeignetes Bearbeitungswege und Strategien auszuwählen und die Zielerreichung und Handlungsdurchführung permanent zu überwachen und zu bewerten und gegebenenfalls zu regulieren. Ein solches Lernen findet natürlich nur im Kontext von hoch von hoch Inhalten, Themen und Problemen statt, die letztlich nah am Lebenskontext ihrer Schülerinnen und Schüler sind. Musik